Das klappt mit dem zu an. Aber man merkt dann, dann bleibt man so mit dem Fuß auf der Kupplung und da muss man wirklich mit Gefühl reinschleifen, ne? Pass gut auf, guck auf den hinter dir. Der fährt so nah auf, weil du so langsam wirst. Das ist richtig. Beobachte den nur eher, dann erschreckst du dich nicht, wenn der auf einmal vorbeizieht. Ja. Und halt immer so ein leichtes Auge jetzt auf den. Und jetzt zieh wieder los, ne? Es ist 50 hier. Ne, da war noch dran. Achso, für dieses Baustellen-Ding, weil die da wegen dem autobus oder was? Ja, Ein bisschen Schrott ist, versuch halt ansatzweise an den 50 zu bleiben. Ja. Es, es sei denn, die Stellen dann Schild hin, die so es überall eigentlich machen, Sch Achtung Straßenschäden. Dann kann es ein bisschen langsamer werden, sodass uns hier nicht das Schrank fallen. <lacht> okay. oh. Der hinter dir, der fährt schon die ganze Zeit ziemlich nah auf, macht immer schon so ein bisschen den hier. Das, das ist sehr gut. Vergiss ihn nur nicht zu beobachten, dass du dich davon nicht irritieren lässt, cool, und du auf gar keinen Fall aus außer Fassung bringen lassen, aber beobachte den weiter. Das ist jetzt 50, ne? Ja. Aber es ist, ich fahre, also es ist voll unübersichtlich. Ne? Stimmt. Deswegen ist es okay, wenn du zwischendurch auf 40 runterkommst, 35, je nachdem, wie es passt. Aber an den Stellen, wo frei ist, versuch dem Prüfer zu zeigen, dass du auch 50 fahren kannst. Mhm. Weil das ist ein dünnes Eis zwischen, ich kann das nicht, und ich fahre vorsichtig, weil ich das einschätzen kann. Weil viele sagen dann, ja, aber hier kann man ja gar nicht gerne 50 fahren und fahren dann die ganze Zeit mit 30 diese Straße entlang. Das darf dir nicht passieren. Ne? Zum Beispiel jetzt ist das immer noch ein großes freies Stück, bis das nächste Auto kommt. Da könnte man erstmal ein bisschen beschleunigen. Danach ist es dann wieder okay, wenn du ein bisschen langsamer wirst. Aber diese Felder, dass du da so ein bisschen variierst dazwischen. Zum Beispiel jetzt. Jetzt kannst du da ein bisschen Gas geben. Weil die Straße breit ist, dem erstmal keiner entgegenkommt. Aber merkst du, das fühlt sich noch nicht so sicher an, wenn, wenn du hier dann schneller wirst. Aber trotzdem wichtig, dass du das zeigst in der Prüfung, dass du das kannst. Hingegen sobald, so wie da, da einer steht oder der eine geht, ist es auch völlig in Ordnung, wenn du langsamer wirst. Weil jetzt hat der Prüfer ja gesehen, du weißt, hier ist 50, du kannst hier auf 50 fahren und an der richtigen Stelle gehst du auch langsam runter. stehen, warte, jetzt nicht näher ranfahren, weil du nicht weißt, wie lange der da steht. Wenn du 10 Meter entfernt stehst, hast du die Chance, ein ja. bisschen links rüber zu fahren und zu gucken. Ja. Aber wenn du nah dran fährst, hast du verloren, kannst du gar nichts machen. Deswegen, wenn du schon merkst, du fährst da und denkst oh nein, warum das denn, bleib 10 Meter entfernt stehen und zwar so ein bisschen so nach links versetzt, dass du eine Chance hast, zu sehen, ob da jemand kommt oder nicht. Und dann überholst du auch nur, wenn es wirklich passt, ja. links dann weiter. die Situation mit dem da, wo es eng war, jetzt gerade, weil der Bus dir entgegengekommen ist. Ähm, aber stehen bleiben? Besser. Okay. Weil, guck mal, wenn jetzt noch ein Auto da blöd parkt und Außenspiegel, und Außenspiegel sind schon so breit, dann ziehst du ein bisschen rüber. Ja, das Auto streifst du nicht, aber vielleicht den Außenspiegel. Ja. Und dann gehst du unnötiges Risiko ein. Und ich sag mal so, es sind ja auch nur 45 Minuten. Wenn es da mal eng wird. Bleib doch stehen. Ja. Also wenn dem Prüfer das nicht passt, dann sagt er immer noch, oh, Reta, irgendwie, ich glaube, das hätte gepasst, kannst du auch fahren. Und dann sagst du, oh, tut mir leid, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja. Dann fährst du weiter. Okay. Aber dann entsteht immer noch keine gefährliche Situation. Ja. Vielleicht, hast du immer im Hinterkopf, was der Prüfer wird, nie sagen, das war Greta, sehr gut. Ja, okay. Aber man sieht das ja immer so, wie ich sag mal, alle anderen fahren, äh, verwandte, bekannte Freunde und so, die, die fahren da ja auch durch. Deswegen fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an man sagt, dann, ich kann doch nicht einfach stehen bleiben. Naja, wenn, wenn du einen Führerschein haben willst, mach, bleib ja. stehen. Ne? Ja. Okay. Es gibt ja auch keinen Applaus, wenn es Ja, nee. Ganz ruhig auch über die gestrichene Linie fahren, ne? gar kein Problem. Ja gar ne? Also wenn die nicht durchgezogen ist, dann, dann fahr ich drüber. Macht dir da nicht unnötig das Leben schwer. Hat. Dann hast du es einfach. Stell dir mal vor, du wärst auf der Spur geblieben der Puffer sagt, ja und nächste Ampel rechts. Also nicht dem Kaffee der Zoll, weil er parken will. Ja. Dann musst du von da irgendwie jetzt hier durchkommen. Nicht. Nee. Deswegen bleib immer hier drauf. Ist schon gut. Ja. Ähm, nur bei dem bei dem Wechsel auf die Spur. Was, was man hätte noch machen können. Haben wir ja, weil ein, zum Beispiel im Sommer, das ist jetzt kein Sommer, aber wenn Sommer wäre, ja. dann fahren ja auch viele Roller im Moped und Mopeds durch die Gegend und die ziehen, so, bevor du überhaupt darüber gezogen bist, versuchen die schon da durchzukommen. Ja. Siehst du vielleicht nicht im Außenspiegel? Aber dann schon genau. du ja. Machst du einmal so zur so Seite, auch wenn du, man denkt, wer soll denn da sein? Ja, aber man weiß ja nicht. Ziehst du rein, ja, genau. Okay. Das beides hier sind Spielstraßen und die, also Verkehrsberuhigte Bereiche, die haben keine Vorfahrt, wenn die da rauskommen, ne? Die haben auch das noch mal zur Information yeah. da oben hängen. Also nicht, dass du dich da wunderst, wenn da einer irgendwie ein bisschen schneller ankommt. Mhm. Ist halt im verkehrsberichter Bereich das Vorfahrt, ne? Okay. Jetzt geradeaus weiter. Geradeaus kannst du nicht blinken. Ja. Dann muss ich, nicht langsamer ich weiß nicht. Ja. Gut. Das ist eine gute Idee. Weil wegen dem Schild oben, ne? Ja. Und dann. Und schritt jep. Ja. Dann war es das nämlich schon. Genau, nicht schneller. Ja. Und dann rechts weiter. Jetzt habe ich meinen ersten Parkzettel bekommen, weil ich ja, nicht wusste, dass man in verkehrsberuhigten Bereichen nur in gekennzeichneten Flächen parken darf, so wie da. Mhm. Und wenn, ich habe dann hier geparkt, weil ich so gedacht habe, boah, ist voll viel Platz. Und dann Toll. kam das Ordnungsamt und ich hatte Post vom Bürgermeister, okay. mit 15 Euro hier die Müllabfuße auf der dann Rechtsseite. Weil der ah. Grund, warum der Prüfer hier reinfährt, ist nicht, weil er sehen will, wie toll du 10 km Ja, nee, kannst. sondern dass ich beobachte. Genau, und dann rechts weiter. Gut. Für uns ist jetzt diese Kamera an den Füßen gut. Mhm. dass die Leute sehen, sollen. Sehr gut. Wir fahren dann geradeaus weiter. Wer er hat jetzt alles Vorfahrt. Nur mal so, dass wir drüber reden. Die hier eigentlich nicht, weil die aus dem Verkehrsbrücken. Und wir? Wir auch nicht. Genau. Also wir beide nicht. Wir einmal, nicht und er nicht. Ja, aber einmal, weil da ist ein äh, Bordstein. Abgesenkter Bordstein. Ne? Und wir kommen auch aus dem Verkehrsbrückenbereich. Das heißt aber zwischen uns und dem Weißen zum Beispiel, gilt so was wie rechts vor links. Weil wir, beide, beiden, ja, ja, weil wir beide aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommen. Ja, ja. Er und wir, ne? Ja, dann hat er natürlich. Ja. Also Im Prinzip haben alle Vorfahrt außer uns. Mhm. Der, weil er auf der Hauptstraße ist. Der auch, weil er auch auf der Hauptstraße und ist. Und der, weil er vorne rechts kommt. Ja. Okay, dann taste dich langsam rein. Gut. Prinzip man rechts von links kommt, leg ihn einmal kurz drüber, dann guck rein und dann geh wieder aufs Gas. Weil wenn du sonst da reinguckst, weiß er nicht genau, warum du da reinguckst. Kann ja auch sein, dass jemand kennt, der da wohnt. Und besser und für den Prüfer super klar zu erkennen, dass du es hast, ist, wenn du bremsbereit bist. Also ne? Tu es einmal drüber. Die 90er waren eine verrückte Zeit. Warum der jetzt so schnell geworden ist? Ja, der Yes, aber gut gemacht. Gut gemacht. Oh mein Gott. In, äh, in der Prüfung ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass du sehr gut mit der Kupplung umgehen kannst. Andere können das nicht, denn wäre der Wagen ausgegangen. Okay. Also, Greta ist jetzt im zweiten Gang einfach angefahren. Das ist, das, ich kurz. Äh, wenn du das ist nicht schlimm. Das kann in der Prüfung locker passieren, interessiert niemanden. Okay. Es interessiert wirklich niemanden. Okay. Auch nicht, dass du dann, wenn du weiter fest darüber nachdenkst, das ist just okay. egal. Voll, äh, voll egal. Mhm. Weil das halt häufiger mal vorkommt. Was den Fahrstellern dann dabei aber meistens passiert ist, die fahren los und dann dup, ist das Auto aus. Dann machen das die... Nicht. Das ist nicht so okay, weil dann machen die meistens, hä? Starten das Auto wieder, schalten immer noch nicht und versuchen nochmal loszufahren. Dann geht das Auto ja wieder aus. Dann wird es irgendwann zum Problem. Und rechts weiter. Vergessen. Jeden Tag 19 Uhr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.